Als Michaela Boye, als ob hier auf Medienkonferenz, als Michaela Boye, ich bin hier auf, auf der Plotische Medienkonferenz mit der Gruppe zuhören, reden. Das Ziel wir uns, und mir besonders wichtig, wenn es wie läuft, dass wir nun auch konkrete Ziele sagen mussten, wo wir in Zukunft handeln wollen mit dem politischen Nachwort. Was dir uns einmal sagen bedeutet für die Plotische? Plauditsch ist mein Thuis, das ist meine Sprache. Wenn ich Plauditsch rede, dann fühle ich mich maglich. Dann kann ich dort übertreten, wo ich Moin, wo ich fein. Und das ist einfach für mich meine Identität. Dort komme ich her, dort werden meine Vorfahren. Und das ist einfach, ja, dort wird mein Hort bewegt. In dieser Arbeitsgruppe ein Ziel wird, um sein, eine Schreibwiesel zu kreieren, außer mehrlich wie eine ein einzelne Wiederbürg, Schreibwiesel zu kreieren. Uh, wir sind noch nicht bei dir gekommen. In diesem Fall würde ich sagen, mein Ziel wäre es nicht erregt worden. Ich habe große Hoffnung, dass ich ein schreiben, geben würde. Besonders wenn wir noch nur am Anfang sind mit Plotisch schreiben, Material und so weiter, Dinge, die unterschrieben sind. Um, Deshalb bedeutet, dass ich glaube, dass es mit zwei, zwei verschiedenen. Warum habe ich gelernt, dass ich Plotisch lernen, lesen und Schreiben, Ich glaube, ich kann eigentlich von einem hohen sprechen und wir das irgendein Mensch wird sein kann und so für uns also sehr wichtig. ich finde das eine ein Teil von Identität weil wir sein nicht plaudiert schreiben das macht hier nicht sein oder Englisch oder Spanisch wird immer dann erst ähm, dann sagen wir okay meine Kultur meine Sprache ist nicht voll ich frage wie ähm, was sagst du vor also was sagst du von früher. seid ihr ohne das hängt auch von aufwenden Preis wir haben nun viele Redeweise, was, haben, was haben, das was was von verschiedenen Reden und Schreiben wie dort. Und wir haben nun, und da dort schwierig, als einheitliche Einheit oder zu erstellen, wobei dort wird sein, dort man sich angelegt hat. dort an alles, die wo dann plötzlich wurde, diverse Sachen aufgeladen wurden beziehungsweise andere oder dort eine aber in der Einheit geschrieben, wie es nur im Moment ist, äh, praktisch noch unheimlich ist, wie soll ja am Anfang sein werden, dass wir mit uns diskutieren. Dit ist Mario Wieb. Und dit ist, so wie es wieder in Nielund sei, ein Fotoapparat. Mario Wieb war auf der zweiten Plotische Medienkonferenz damit beschäftigt, gewesen, den Menschen möchte Eva dort fotografieren, zu erzählen. Aber hier ist selbst. Einführungskurs an Fotografie von, von ganz von uns. Einmal channel -Lieder wird eigentlich ein Foto. In wort besteht ein Foto. Wovon entsteht ein Foto? Zum Beispiel, zuerst einmal das Motiv, zum Beispiel dort, was wir fotografieren, wollen. Dann haben wir die Lens von der Kamera. Dann die Elektronik, wir verarbeiten das Foto dann in ein Archiv, dort wir dann auch ein, ein Computer chine oder auch nochher übertrocketchenen. Und dann als nächstes hier beim schauen, wir wurden ein Foto abgebildet, wir wurden ein Foto komponiert, was man da beachten kann. Das ist die Regel, was man da beachten kann. Man braucht auch nicht unbedingt beachten, aber was immer wichtig ist, dass man die Chant hat, ein Geldfoto zu machen kann, was die Mehrheit als ein Geldfoto empfindet. Ja. In hier habe ich eine Teilnehmerin von diesem Orbitsgang, weil seine, was da davon hält. Ich bin die Beate Paner aus Friesland, auf in dem Informationsblatt. Ich bin von der Klinik in ich fotografiere hier. Ich glaube, das ist für meine Arbeit. Und ich mich für diesen Kurs. Also, Mario hat uns gewesen, wie die Kamera funktioniert, das interessiert mich nicht sehr. Aber ich weiß, was man heute, dass man dort wieder einstellt. Also, was mir wichtig war, gerade wenn man äh, auf Beleuchtung Beleuchtung achtet, und wenn man dann auch mit den verschiedenen Funktionen am besten einstellt. So weit der Informationen vom Orbitsgang Fotografie auf der zweiten Plotische Medienkonferenz hier in Nieland. Dankeschön für die Tötschütze. Guten Tag! Hier sind Eduard und Heidi Giesbreich. Wir die wollen von der Omae über Plotische Möller reden. Aber ich bin bloß, Eduard, ich bin bloß da, wo das Iwas von Halt Und hier ist meine Frau Heidi. Sie wird uns von der o in diese Däne führen. Und wollen wir wollen hier lernen gehen in diese Däne und wollen einfach fragen in seine, was die Menschen dort die Däne haben. Jetzt nun, was sie dann die Däne? Daunen. Kommt mit uns mit. Tag, wir wollen hier ein hey. Westen spielen. Wir uh -huh. machen hier ein Video und wir wollen die einfach fragen. Benny, was hat Mallory mit Plaudisch zu tunen? Alles, wir kennen auch Plaudisch Designer. Deswegen haben wir dann auch mit zu reden. Designer Platitsch und Moller Und was denkst du, bringt diesen Molleriekursus für diese zweite Platitsch Mediakonferenz? Ah, oh, aber das bringt alles. Ich glaube, das bringt sehr viele Tage. Wir zeigen, was wir tun, wie Geld wir haben, wie viele Schmackenblätter wir haben, wie eine gute Natur wir haben, wie wir hier leben miteinander, wie geschätzt wir sind und wie freundlich wir alle einmal yeah. <lacht> sind. Zo, so, en we willen ook weten wat ik hier geleerd heb en wat ik hier de ganze tijd heb Ik vond het hier al bij Martha. Martha, wat heb je, wat je hier geleerd? Ik heb geleerd dat we kan niet aardig kunnen met en We kunnen moeilijk wat we denken doen en wat we feilen doen en wat we doen. En, en met een beeldtop, toep, uh, als dat uh, brengt het uit. Waar we ons feilen, en dankbaar zijn en ervuldig zijn, dat is wel En wat we ook zijn wat wat alles gedaan heb, dan wil ik ook nog vragen, wat gaan ze dan gedaan? Trudi, kannst du mir bitte sagen, was ich hier tun muss? Na, wir hier und wir hier eine Fleckerdecke so Der Zusammenschmacke von der Tür, wir können von Tieren, was wir, ein wir, haben, En wat we dachten, en onze 10 jaar wat hij bracht. En ook wie denkt ook wat hij hier aan, wat er al die waard staat. Wie welke zijn er verder? Zo, ja. so, dit was ons programma voor dit Mal Apple Media Conference. We zijn ons het volgende Mal. Ciao! Ciao. Ciao.